So, grüß euch. Ich habe es mal als französischer Schwabe ich's mal versucht, ähm, euch auf einheimischer Sprache zu begrüßen. Ähm, zuallererst möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, um mich äh, erstmal bei der TGM zu bedanken. Insbesondere hier bei Manuel Kreuzer, auch wenn er heute nicht hier sein darf, ähm, auf dessen Empfehlung ich aber heute hier sein darf. Ähm, bei der Konstanze Veloso, mit der ich im Vorfeld ähm, einen netten Kontakt hatte, die mit mir alles abgewickelt hat äh, und natürlich auch dem gesamten Orga-Team hier vor Ort, die trotz der widrigen Umstände hier natürlich äh, uns einen tollen Abend hier vorbereiten konnten. Dafür vielen Dank. Ähm, ich freue mich, euch heute meine Schriftfamilie Spitzkant vorstellen zu dürfen, die äh, im Frühjahr veröffentlicht wurde und um ein bisschen was zu ihrem, zu ihrem Entstehungsprozess zu, zu erzählen. Ähm, vorab möchte ich mich gerne noch selber kurz vorstellen. Ähm, mein Name ist Julian Finker, ich, ich komme aus Stuttgart, äh, habe französische Wurzeln, ähm, habe ganz klassisch Kommunikations- und Grafikdesign studiert, ähm, parallel dazu auch eine Fotodesign-Ausbildung gemacht ähm, und beides 2006 abgeschlossen. Äh, nach ein paar ganz unterschiedlichen Stationen, wie unter anderem bei Stankowski und Duschek, ähm, bin ich jetzt aktuell als Art Director angestellt bei der Sieber und Wolf Werbeagentur. Ähm, wir betreuen da Kunden äh, ganz klassisch äh, rund um Corporate Design, Konzepte, Kampagnen, äh, foto Shootings Events und so weiter. Macht alles äh, sehr abwechslungsreich, macht mir auch sehr viel Spaß. Äh, allerdings war es bei mir schon immer so, dass ich eigentlich äh, nebenberuflich auch oder freiberuflich einfach viel gemacht habe. Ja? Sei es jetzt Fotografie, Illustration, Künstlerisches oder einfach auch ein bisschen durchmischt auch genauso. Wir sind jetzt hier zum Beispiel in der oberen Reihe immer ein paar, ein paar Beispiele aus meiner Angestelltenarbeit. Kunstbücher waren da schon dabei, Kampagnen für Automobilhersteller, klar, in Stuttgart hat man keine andere Wahl. Und in der unteren Reihe sind ein paar freie, freie Arbeiten, die in Fotografie und Künstlerisch ein bisschen, bisschen gemischt sind oder auch illustrativ. Rechts unten zum Beispiel ist ein Schuh. Ich habe jetzt einen Schuh, der seit letzter Woche erhältlich ist, sogar eine coole Sache. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um das Type-Design. Das hat mich auch, ist ein Thema, das mich schon immer interessiert hat irgendwie. Klar, weil Typografie, Schrift ist einfach ein täglicher Begleiter von meiner Arbeit. Ähm, aber so richtig gepackt hat es mir erst vor zweieinhalb, drei Jahren ungefähr. Äh, ich habe einfach angefangen äh, zu recherchieren, also mich, mich einzulernen, habe Bücher gekauft, Bücher gewälzt natürlich. Äh, habe sogar auch Kontakt zu Type-Designern aufgenommen, die, die mich da sehr unterstützt haben, äh, was, ich, was ich toll fand. Äh, und seitdem bin ich voll dem Thema drin und macht mir total Spaß und es lässt mich auch nicht mehr los. Äh, kommen wir aber nun zur Spitzkant. meiner mittlerweile vierten Schrift, die beiden Schriften davor, äh, auf die wollen wir noch kurz zu, äh, zu sprechen kommen, weil es damit, was damit zu tun haben, die waren die Finador und die Finador Slab. Die haben mich ungefähr ein Jahr lang beschäftigt. Die sind ja charakterlich, wie man sieht, jetzt sehr, sehr weich, sehr rund, sehr kontrastarm irgendwie. Ähm, deswegen wollte ich für mein darauf folgendes Projekt einfach ein komplettes Kontrastprogramm haben. Einfach. Das ist heißt, das Schöne an freien Arbeiten, man kann sich einfach aussuchen, was man machen will. Man hat keine Kundenbriefings, deswegen hatte ich die freie wahl <lacht> ähm, genau deswegen soll es einfach ein wollte ich was mit mit starken kontrasten mit, mit starken spitzen und kanten aber trotzdem gepaart mit äh, runden und feinen formen trotzdem sollte irgendwie im kontrast zueinander stehen ich fing also an ganz grob zu skizzieren äh, sehr grob wie man sieht äh, einfach nur erstmal ein gefühl dafür zu bekommen in welche richtung das gehen kann überhaupt dabei habe ich auch schon angefangen äh, ligaturen zu zeichnen auch sehr, sehr grob natürlich, einfach nur um ein bisschen Ideen zu sammeln. Und habe da auch verschiedene Kombinationen ausprobiert. Ja. Also insbesondere Kombinationen, wo jetzt zum Beispiel viereckige Formen, also wie zum Beispiel jetzt ein E, ein großes, und eine dreieckige Form, ein A. Wie man die jetzt, wenn man die jetzt nebeneinander stehen, haben natürlich, bildet sich da ein eine, eine, eine Dreieck, so eine gewisse Lücke. Und die wollte ich versuchen, möglichst, möglichst auszufüllen, ohne dass, jetzt, dass es jetzt komisch aussieht, sondern schön aussieht, genau. Ähm... Deswegen war eigentlich von Anfang an klar, dass ich eine umfangreiche Ligaturensammlung mit in, dem, mit in der Schrift äh, integrieren wollte. Finde ich immer sehr spannend. Darauf kommen wir aber später nochmal im, im Lauf der, der ganzen Sache nochmal zu sprechen. Ähm Die ersten digitalen Versuche waren noch serifenlos, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass da irgendwie was, was fehlte. Da war einfach kein, kein Charakter drin, das hat es mich noch nicht angesprochen, deswegen mussten irgendwie Serifen her. Aber was für Serifen, ich habe jetzt ein paar ausprobiert natürlich, entweder Haarlinien wie die Bodoni, jetzt, wo man jetzt zum Beispiel links sieht, oder sollten es irgendwie moderne Dreiecks werden, die man auch oft heutzutage sieht jetzt wieder. Nach ein paar Versuchen entschied ich mich aber dann auch hier für die starken Kontraste. Also es wurden dann einfach weiche, abgerundete Übergänge vom Stamm weg hin zu, einer sehr, zu, einer sehr spitzen, zu einem sehr spitzen Zulauf einfach. Mit der Entscheidung der Serifen wurden als Basis dann für die Grundform auch die Buchstaben H, O, N, O erstmal gezeichnet. Die bieten sich einfach an, weil viele Zeichen auf Basis dieser vier Zeichen einfach aufgebaut werden können. Ja. Zum Beispiel beim O, aus dem O kann man ganz schnell ein C machen, wenn man das C hat, hat man auch ganz schnell das G. Genauso beim kleinen N zum Beispiel ähm, hat man ganz schnell das M. Wenn man den, wenn man den Stamm verlängert, hat man gleich direkt ein H. Also das ist eine gute Basis, um einfach, einfach anzufangen. Die X-Höhe habe ich eher durchschnittlich angesetzt, vielleicht einen Ticken höher, weil ich einfach den Unterschied zwischen den beiden Höhen einfach nicht zu, sehr, zu, zu hoch haben wollte. Äh, der Mittelstrich im H ist auch ein bisschen höher angesetzt, also optisch in der Mitte angesetzt, nicht in der mathematischen Mitte. Ähm, genau. Als die vier Zeichen dann soweit standen, ging es weiter an die nächsten, also an die an die weiteren Buchstaben natürlich. Ähm, aber bevor sich so ein Gesamtbild rauskristallisiert hat, gab es sehr viele Alternativzeichen. Ja, also man sieht zum Beispiel, also die, die alle eine andere Charakteristik hätten mitgeben können. Also man sieht zum Beispiel am, am S, am großen S sieht man zum Beispiel, das obere S hat sehr markante, sehr, sehr, sehr präsente äh, Serifen zum Beispiel, sehr spitzenkantig. Das untere S hingegen ist dadurch äh, ist sehr weich, läuft einfach weich aus und es hat einfach einen ganz anderen, einen ganz anderen Charakter. Ähm, Genau, es gab viele unterschiedliche Zeichen, genauso beim, beim kleinen G zum Beispiel gab es sechs, sieben verschiedene Versionen und das allein nur aus, dem unteren, aus der unteren Hälfte gab es viele verschiedene Versionen. Es waren sehr viele Alternativen, deswegen hat es sich irgendwann auch mal so angefühlt irgendwie. Und daher war klar, nicht, dass ab dem Zeitpunkt äh, Entscheidungen getroffen werden müssen. Ja. Wie, wie soll jetzt die Ausrichtung der Schrift wirklich werden, was, was will ich wirklich haben? Ich entschied mich dann im Endeffekt dann auch so, wie ich es im Vorfeld auch angedacht hatte, für, für die charaktervolleren, härteren Versionen. Ähm, man sieht ja auch ganz gut die Kombination aus den runden und, und spitzen Formen, zum Beispiel jetzt, wenn man das, das kleine M sieht, sieht man jetzt die Schultern, sind jetzt sehr rund, sehr weich, sehr fein, ähm, stehen neben sehr, sehr spitzen und kantigen Serifen, was einfach einen schönen, für mich einen schönen Kontrast ausgemacht hat. Ein paar Zeichen habe ich dann trotzdem noch als, als Stylistik-Sets beibehalten, aber auch darauf kommen wir später nochmal zurück. Ähm, Im Anschluss ging es dann nämlich erstmal an die, nach der Grundform, ging es dann an die Gewichte. Also erstmal die Definition, wie, wie viele macht man, ähm, wie dick sollen sie werden. Im Endeffekt wurden es dann fünf Gewichte von, von sehr fein und elegant, wie man es zum Beispiel in den dünneren Graden hat bis ihr Charakter kontraststark, jetzt in den dickeren Breiten. Da hat man eigentlich sehr viele, sehr viele Möglichkeiten mit der Schrift. Ja, falsches Blatt. <lacht> Ursprünglich war Spitzkant als reine Displayschrift schrift erstmal angedacht, ähm, als etwas Schnelles zwischendurch, weil die Finador recht lange gedauert hat, da saß ich ungefähr ein Jahr dran, wollte ich mal Schnelleres zwischendurch machen. Ähm, kam aber doch wieder ganz anders, weil als dann die Grundform fertig war, und so die ersten Probedrucke, auch in kleinen Größenvorlagen, äh, sah das eigentlich recht vielversprechend aus. Also klar, die, die, die feinen Stellen, die brachen zwar aus in kleinen Stellen, aber nichts, was man relativ schnell äh, beheben könnte. Das schnell habe ich dann wieder sehr schnell auch verworfen äh, und entschied mich, dem noch eine kontrastärmere Text, Textversion hinzuzustellen. Äh, wir unterscheiden sich beide Versionen? Äh, wenn man beide mal übereinander legt, sieht man im Vergleich, dass die, der Strichstärkenkontrast geringer ist, das heißt die, die, die vertikalen Stämme sind zwar gleich breit geblieben, aber jetzt der Übergang von Stamm zu Stamm, dieser Bogen, hat einfach mehr Gewicht bekommen, ist dicker geworden, ähm, die Serifen sind auch einen Ticken kürzer geworden, haben dafür ein bisschen mehr Gewicht bekommen. Äh, Zudem hat die Textversion eine etwas weitere Laufweite bekommen. All das dient dazu, dass dann die Textversion auch in kleinen Größen gut lesbar ist und auch noch einen angenehmen, schönen Grauwert erreicht. In der Kombination aus Display- und Textversion äh, ist die Spitzkante dann praktisch für viele Zwecke einsetzbar oder fast alle Zwecke einsetzbar. Wie man jetzt hier an dem Editorial-Beispiel ganz gut sehen kann, ähm, Headline, Einleitung, Fließtext sind alle in entsprechenden Versionen gesetzt und in der Kombination ergibt es einfach ein homogenes Bild, ein Schriftbild, was man so durch die ganze Seite ziehen kann in allen Größen. Genau als dann die Grundform und die Gewichte soweit feststanden, war dann praktisch die, Kom die Konzeptionsphase war dann praktisch um. Es ging einfach nur um dann ging es um die ums, ums Abarbeiten, ums Einsetzen der Schrift und um der Charakteristik. Ähm, deshalb habe ich dann die, die Kapitelchen zum Beispiel noch eingesetzt gezeichnet. Es gab natürlich viele Akzente. Wir haben die ganzen Ziffernvariationen aus Versal, Medieval und Tabellenziffern natürlich auch dazu, hochgestellte, tiefgestellte Ziffern und auch automatische Brüche, die man machen kann. Und natürlich die Interpunktion und mathematische Zeichen und viele Symbole natürlich, die alle enthalten sein müssen. Insgesamt sind es über 860 Zeichen, die in dem, im Charakter-Set enthalten sind. Ähm, die Zeichen decken über 200 lateinbasierte Sprachen ab, was wohl allen lateinbasierten Sprachen entspricht. Und dadurch, dass einfach äh, so viele Sprachen enthalten sind, war es für mich auch logisch, dass man nicht bei den Währungszeichen zum Beispiel jetzt auch nicht bei den vier, fünf Standardzeichen, Euro, Dollar und Pfund bleibt, sondern einfach auch da ein größeres Set macht. Ja, also das sind insgesamt 27 Zeichen geworden. Darunter auch die indische Rupie, thailändische Baht oder auch sogar Bitcoin. Ähm, fand ich für mich ganz wichtig, das einfach einzusetzen, auch wenn jetzt natürlich äh, kein, keine der indischen Versionen jetzt in den äh, indischen Sprachen jetzt abgedeckt wurden, aber ich fand es. Für mich wichtig, dass da einfach trotzdem die, die Rupie drin ist. Also dass man einfach, dass er einfach viel, vielfältig einsetzbar ist, die Schrift dadurch. Das ist auch ein Standard, den ich mir so selber aufgelegt habe. Also bei allen bisherigen und kommenden Schriften möchte ich das eigentlich auch so beibehalten, dass, dass alle lateinbasierten Schriften auf jeden Fall und eben auch dieses, dieses Währungsset, einfach nochmal dieses, dieses erweiterte Währungsset enthalten sind. Und später irgendwann mal vielleicht dann auch noch kyrillisch, griechisch, aber da muss ich noch drauf zuarbeiten. Dazu kamen dann noch die, die Open-Type-Features zum Beispiel. Klar, ein paar haben wir schon angesprochen, die Kapitelchen zum Beispiel, ähm, genauso wie die ganzen Zahlenvariationen. Wir haben auch kontextbedingte äh, Varianten drin. Das wären zum Beispiel jetzt äh, rechts oben, äh, wenn man jetzt mal das Doppelpunkt als Beispiel nimmt. Normalerweise liegt das Doppelpunkt immer auf der Grundlinie auf, aber sobald es jetzt äh, zwischen zwei Zahlen gesetzt wird, rutscht es auch automatisch in die Mitte. Einfach, weil es optisch äh, ausgeglichen ist, wenn es da drin steht. Also das muss man nicht groß programmieren, sondern man kann es einfach tippen und dann kommt es automatisch rein. Dank OpenType Features einfach. Ähm, dann gibt es eben noch die alternativen Buchstaben und Ligaturen, die wir vorher schon angesprochen haben. Jetzt sehen wir sie mal ein bisschen umgesetzt. Äh, zum einen äh, haben wir... Genau, also das ist aus der umfangreichen Konzeptionsphase, wo eben die paar Zeichen dann beibehalten, die mittels OpenType-Features eben entweder separat oder gruppiert aktiviert werden können. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das äh, nach links und rechts schräg gestellte A, V und W, die man aktivieren kann, die einfach für individuelle Schriftzüge sehr, sehr spannend sein können. Wie man jetzt hier sieht, das, das äh, gibt ein schönes Bild, das rundet das Bild schön ab. Ähm, weiter gibt es dann auch noch kantigere Versionen von K, R und G die einfach nochmal einen ganz eigenen Charakter, nochmal einen, ich einen mal fieseren Charakter ein bisschen mitbringen, weil sie einfach diese spitze kantige Form mit sich bringen. Dann haben wir noch das einstöckige A, das zweistöckige G ist natürlich auch dabei und wir haben sogar noch eine rundere, weichere Alternative von der, von der 3. Neben den alternativen Buchstaben gibt es dann auch die umfangreiche Ligaturensammlung. Für mich persönlich ist es so ein bisschen das Herzstück auch von der, von der Schrift, zum einen gibt es die Standardligaturen, das sind zum Beispiel die, die Zeichenfolgen wie zum Beispiel jetzt FI oder F, FJ, die einfach äh, eingesetzt werden, um unschöne Kollisionen zu vermeiden. haben also eigentlich ihren technischen Hintergrund, warum es die überhaupt gibt. Wir haben jetzt zum Beispiel, wenn man es sieht, äh, in mittig rechts zum Beispiel Selfie, haben wir das FI oder rechts oben Fjord, da sieht man die, die Ligatur. Und wir haben eben noch optionale Ligaturen, die haben jetzt keinen technischen Hintergrund, sondern die dienen rein der Optik. Das sind einfach äh, verspielte Kombinationen aus zwei oder, oder mehreren Zeichen. Wir sehen hier eine kleine Auswahl. Äh, in jedem Wort findet man mindestens eine Ligatur. Äh, man sieht also, es bieten sich schon ab, ab Werk, wenn man so sagen will, gibt es eigentlich schon, schon viele Möglichkeiten für den Nutzer, da einfach individuelle Schriftzüge draus zu machen, ohne selber aktiv werden zu müssen, ohne erstmal in Illustrator die Schrift in Pfade umzuwandeln und sich dann alles zurechtzuziehen, sondern man kann auch direkt beim Schreiben schon was, was draus machen. Gerade für Branding, Editorial, Packaging ist das zum Beispiel eine sehr spannende Sache, finde ich. Insgesamt gibt es über 95 Ligaturen. Die Features waren mir für die Spitzkant irgendwie besonders wichtig. Und gerade aus meiner Perspektive auch als, als Grafiker, als Nutzer, finde ich gerade so alternative Zeichen und, und Ligaturen, finde ich total spannend, dass man einfach mit der Schrift spielen kann, man kann sie ausprobieren, man kann Neues entdecken. Finde ich eine spannende Sache. Also generell Open-Type-Features sind eine spannende Sache, wo, wo Grafiker ehrlich gesagt noch zu wenig von wissen. Äh, wie ich auch selber jetzt erst durchs Type-Design viel dazu gelernt habe, ähm, aber das ist ein eigenes Thema für sich, da könnten wir abendfüllend drüber sprechen. Ähm, zum Schluss soll es dann auch noch Kursive dazu geben. Das ist eine Oblique geworden, also das ist keine True Italic geworden. Eine True Italic wäre wär nochmal komplett neu gezeichnet, weil es ein bisschen hand, handschriftlich anmutender ist. Aber eine Oblique ist auch nicht einfach nur komplett schräg gestellt, sondern die ist auch nochmal optisch ein bisschen angepasst. Weil wenn man es einfach nur schräg stellen würde, jetzt zum Beispiel wenn man das N sieht, wenn man es einfach nur schräg stellt, der, der vertikale Stamm würde einfach dann dünner werden. Das wäre zum Beispiel, wenn man sich jetzt ein A mal vorstellt, ein großes A, wenn man das einfach nur schräg stellt, dann würde der rechte Balken würde viel dicker wirken auf einmal und der linke würde dafür viel dünner werden und diese, die, diese Sachen haben wir einmal, sind auch nochmal ausgeglichen worden. Das macht eine oblique nochmal aus. Genau, dann kommen wir zum Schluss auch nochmal zur Namensfindung. Ähm, generell finde ich es eigentlich immer sehr schwierig irgendwie Namen für, für eine Schrift rauszusuchen, weil irgendwie so also meistens ist es so geht man so vor, dass man sich die Lieblingsbuchstaben irgendwie ein bisschen raussucht daraus versucht irgendwie ein Wort zu formen, was einigermaßen gut aussieht und gut klingt äh, und einigermaßen auch den Charakter von der Schrift wieder mit sich bringt, das ist immer eine heikle Sache, finde ich. Bei der Spitzkante Spitzkan jetzt fiel es mir aber relativ leicht, äh, muss ich sagen. Also die, die, die stand sogar relativ früh fest, ich glaube insgesamt schon nach dem, nach dem ersten Monat hatte ich den Namen schon, bevor die Schrift überhaupt fertig war. Ähm, insgesamt habe ich sechs Monate ungefähr daran gearbeitet an der Schrift. Ähm, Warum? Äh, ganz einfach, ich fand die, die Bedeutung des Wortes passt ganz gut zum gestalterischen Grundprinzip von der Schrift. Äh, und zum anderen spricht man Spitzkant auch durch diese scharf ausgesprochenen Buchstaben wie SPTZK, spricht man es einfach auch sehr spricht man es so aus, wie sie auch aussieht, finde ich. Also sehr, sehr spitz und kantig einfach. Also zusammenfassend nochmal ähm, verfügt Spitzkant über zwei optische Größen für Display- und Textgrößen mit jeweils fünf Gewichten. Von Thin bis Bold mit passender Kursive, was insgesamt äh, 20 Schnitte macht. Äh, seit Ende Mai diesen Jahres ist sie auf dem, auf dem freien Markt praktisch erhältlich bei, bei den bekannten Retailern wie, wie MyFonts oder Fontspring oder auch bei mir direkt. Äh, weitere Infos dazu gibt es auch auf meiner Website. Sie sind, sind gerne dazu eingeladen, da mal vorbeizuschauen, auch gerne mal Kontakt aufzunehmen. Ich freue mich eigentlich immer über gestalterischen oder kreativen Austausch, über Feedback, äh, sind Sie gerne dazu eingeladen, auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich sehr herzlich für die für Ihre Aufmerksamkeit. Hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein. Bei Fragen, Antworten äh, und Anregungen stehe ich natürlich gerne noch zur Verfügung. Ansonsten gebe ich das Mikro gerne weiter an Viola und freue mich auf Ihren Vortrag. Vielen Dank.